Nur ganz kurz zum Thema Listen in Mebis. Und zum einen habe ich hier diese Listenpunkte, in diesem Fall eine unsortierte Liste und diese Marker hier, die möchte ich selber festlegen, die möchte ich verändern. Und das zweite ist, wenn ich jetzt ein Smartphone zum Beispiel benutze, ich mache mal den Bildschirm schmäler, dann verschwinden diese Listenpunkte. Wahrscheinlich aus Platzgründen, finde ich aber nicht so hübsch. Aus meiner Sicht sollte eine Liste auch auf einem Smartphone als Liste erkennbar sein. Das Ganze soll dann folgendermaßen aussehen. Ich habe hier einen eigenen Listenmarker und auch bei schmäleren Bildschirmen werden hier diese Listenpunkte angezeigt. Als mögliche Lösung mache ich folgendes. Ich definiere eine eigene Klasse für meine Liste, denn ich möchte ja nicht jede Liste auf der Internetseite ändern. Und dann mache ich im CSS-Code Folgendes: Ich blende erstmal die Marker generell aus auf meiner Liste und setze dann hier einen Content, nämlich jeweils vor das Listenelement. Und das mache ich mit Font Awesome. Dazu suche ich ein geeignetes Icon und kopiere hier diese CSS-Rule hinaus und das füge ich dann als Content hinzu. Vorteil ist, dass ich hier also keine Bilder oder Grafiken für diesen Listenmarker einsetzen muss.